Vom Gen zum Kollektiv. Ein Schwarm schützt vor Fressfeinden und erleichtert die Partner- und Futtersuche. Schwarmverhalten entsteht, weil alle Mitglieder gleich auf einen Reiz reagieren. Dr. Armin Baal von der Uni Konstanz und seine KooperationspartnerInnen von der Harvard-Universität untersuchen die Auswirkungen einzelner Gene auf das Kollektivverhalten von Zebrafischlarven. Sie vermuten, dass zwei Teile des visuellen Systems die Anzahl bzw. Bewegungsrichtung der anderen Tiere auswertet. Die Larven richten dann automatisch ihre Bewegungsrichtungen aneinander aus und halten aktiv Abstand. Die Forschenden schalteten zwei Gene in den Zebrafischen aus. Die eine Gruppe hielt einen größeren Abstand zu den Artgenossen als normale Zebrafischlarven, die anderen suchten die Nähe der Artgenossen. Es gelang dem Forschungsteam, das normale und auch das veränderte Verhalten der Tiere mit einfachen Computermodellen basierend auf der Hypothese von den zwei visuellen Teilsystemen exakt nachzuahmen. Sie könnte also stimmen. Spannendes Thema, lass es uns wissen. Tschö!